Kamera oh, so ja, Hallo. Kommt. Hallo. Bonjour. Gamescom, Tag Null. Hallo. <lacht> Alter, <Hallo. lacht> die kannst nimmer nicht mehr das Schreit, die Viecher, ey. Was? <lacht> War ist ja hässlich. Boah, die sehr geehrte Damen und Herren, wir sind in Köln angekommen. Wie Sie hier im Hintergrund schon sehen, sehen wir einen Haufen scheußliche Leute. Ähm, der Kölner Dom ist ein furchtbares Gebäude und wir haben jetzt vor... Hey, komm wieder her! Wir haben jetzt vor, einzukaufen. Wir haben nämlich noch weder Frühstück noch sonst irgendwas. Und ja, das werden wir jetzt erledigen. Und wir brauchen jetzt mal grün. Introduce ja. die kennen die schon. Ich bin der Roman und ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, den dürfen wir jetzt viel featuren, gell? Die, die kennen die eh schon, aber vom best -Off. das habe ich auch. Ach so. also, ja. Stimmt, best of so, rasenmäher um 15 oder so. Genau, nein, zweiter Rasenmäher, weiß ich nicht genau. Okay. best of oder so ähnlich. Knowledge zum trocken. Wir haben gell. Dies oh, das baut. Ach, Fit David. Um jetzt doch mal Knowledge zum Trocken, gell? Da die weißen Sterne haben es neu hingestellt, weil die noch mal zusammengefallen. Fit David. Das legt mir Musch. Die ist gut. <lacht> Die ist perfekt. Alter. Schaut so. Wenn man da ausschmückt, ein Socksding hinten. Durch zu weit reingesunken. Oh, das das regt mich ja selbst hier. Ne? Das war schon cool. Gegen den Leitstuhl hierher so. Hohoho. Kann ich würde I would buy it. Okay. Definitely. Und du? youtube es. Ja. Schaut mal, ob da noch so eine ist. Das ja tatsächlich. Brauchst der den blauen hier mal? ist besser wegen den dunklen Haaren. Das ist jetzt der sensationelle Moment. Der sensationelle Moment. Wo bin ich wichtig? Da. 12,95 wird das Ding kostet. 12,95 Euro? muss mich weiter reinzoomen, um das Ganze zu dramatisieren Okay, mach das. Du hast keine, du bist Lambert. Ja, ich weiß schon. Aber ich muss den Rahmen noch ein bisschen anders einbilden Ja, das ist ich auch machen. Das macht man daheim. damit Aber ich hab da voll den Service gekriegt. Ich hab gefragt, weil das Lidl heißt. Und sie macht hinten gleich die Tür auf. Nimm eine Zettel schreibt mir das Lidl aus, dann gib mir die Zettel Wunderbar. Ja, genau. Das kenne ich Dann putzt meine Beine noch auf Wunderbar optimaler Service. Man kann den Laden empfehlen. Was ist? 6! 6! Das im Laden empfehlen. Es gibt zwar so Ohrringe, die ich hab mir ein bisschen. Wir kriegen viel wir ja am auch Platz nur gefühlt. ein bisschen like, Geld dafür. Das ja, das ist das beste Saison, braucht jetzt. Es gibt zwar Wenn nur Ohrringe da drinnen und, und Holzkäden, ich habe mir ein bisschen fehl am Platz gefühlt, aber mein Brenner habe ich gekriegt. Ah, also, <lacht> oh, sind Brille 6, äh, Philp 6. Voll gut. Nee, filmen okay. <lacht> Ich glaube, da gibt es frische, süße Feigen. Da haben zwei Mädels drin gestanden, gell? die haben mir so ein bisschen. Gell? Und ich hab dann gesagt, ja, ja, ist ja gut, ich fühle mich sowieso fehl am Platz. Mhm. Da hab ich so ich möchte ja nur die Brühen kaufen. Gell? War voll gut. Hätte ich eigentlich gleich meine Visitenkarten, die ich nicht hab, eher einen sind sollen. Das kriegst du mein Kanal. Ja, du hättest von mir einen Kanal. Äh, äh, äh. Äh, äh... äh... Flyer, dabei. Flyer dabei, ja. Kosten dabei? ja. wirklich? Ich hab zwei verschiedene dabei. Dann gib mir einen. Dann geh ich da noch mal rein und drück den Mädels am Flyer in Das ist super. Das ist eine gute Idee, weil dann nimm uns zur Brei. und haut die aus. 2,5 cm. Zum Heu. Zum Heu. 2,5 cm. Zum Heu. 2,5 cm. Zum Heu. Zum Heu. Zum Heu. Ich fahre gut, Wir füllen einfach den, den vorne heißen. Wer will mich gar nicht. Mit Anlauf. schaffst ich bin hier ganz. Das ist Entwicklung von dem römischen germanischen Museum zurückgeworfen wird und einen leichten Hall gegen dieses Domhotel erzeugt. Außerdem kann dann der Schall am Kölner Dom leicht gebrochen werden und in die weite Welt hinaus verteilt werden. Ich muss wieder zoomen. Wo ist der? Jetzt finde ich gar nicht auf der Kamera drin. Ausgezeichnet. Eukalyptuskusel. Ist das nicht der Wahnsinn? Die Künstler haben da so ein schönes Gesicht. Der Wahnsinn. Super. Ja, der haut da drauf und dann kommt da ein kreisiger Ton raus. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, nein, Chess ist einfach. Chess ist nur Lärm, weißt Das ist ja nichts anderes wie Lärm, du, eh. Kennst du das eh? Unzusammenhängende Geräusche, hintereinander gereiht und Genau. Und du das auf Stripper, das war so. auf Stripper. Das ist nicht einmal Chess, äh, das ist. Das, oh, das ist <lacht> ein Ich verstehe ich bin nicht mehr an der Fotografie, sondern ein Dom. Mit seinem Koffer. Ja. Mit seinem Koffer, ja. Das ist Spiegel drin. Dann ja, gehen wir weiter, kannst du leisten. Okay. Ja, mein, mein Haar flies around. Your Haar is flying. Is flying around. Like Catch a plane. Ketchy-Dublies. Das ist Hamilton. Das ist ein Kotzi. Die ja, haben wir da vorne einfach in den beim games, also games come Nord Games-Command Games-Command Ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen eine Straßenbahn, dass wir bis durch Du ein scheiß Peppi. Also, nur, um das da zu erklären, dann, wir haben jetzt da drauf wir haben das Angebot und dann ist nichts passiert. Ja, das war das Verkehrte. Abbrechen. Mhm. Ladescreen. Statt sich die Fahrplanauskunft. Oh. Ey, warum ist überhaupt T-Talks? Was? Alle. Einen Moment bitte. Oh. Einzelticket, Kombi-Ticket. Okay. Nein Einzelticket, ja, was haben wir denn da? hier? Das da. das ist B? Dann haben wir da auf Tagesticket gekriegt und dann für fünf Personen, weil das voll billig ist. 12 das rentiert sich, übrigens schon ab zwei Personen, wenn ich die nochmal gesagt habe. Ja. Jetzt machen wir, mal. Machen sie mal. <lacht> <lacht> auf, auf Brett. Ja. Oh, das ist Windows XP hier. Breslauer Platz, das steht aber doch nicht drauf. Also, mir glauben wir, dass sie die da verschwimmen haben. Captain, So, hallo, hallo. Bitte begrüßt die Kamera. Hallo. hallo. So. Hey, So, eine kleine Roomtour. Gurkensalat. Mhhhh. Mmh, Lecker Gurkensalat von Penny. Günstig. Mmh. So. Hier ist Ich bin der Baukeeper. Servus. Da gibt gut. Schau, da gibt's so. Nimm zwei. Und wenn man uns von den Nigisten hat, ist aber kein Müller. Mm. Da wird uns so schlecht, dass es aus ist. So, und jetzt gibt es zwei Girls, one Cup. Okay. Mm. No. So, Okay, das, das muss ich leider zinsen. <lacht>